Also, das mit dem Locker, das funktioniert so einfach. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche kann ich jederzeit meine Backdauer abholen und nicht sogar nehmen shoppen, währenddessen ich Lebensmittel einkaufen gehe. Aber wie funktioniert eigentlich so ein Locker? Was steckt denn dahinter? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ja, hallo, da spricht die Annika. Hallo, bin ich da richtig bei der Salzburger G? Genau, ich stehe jetzt gerade vom Lidl bei Enkan Locker und mich wird echt interessieren, wie der funktioniert. Ja, dann darf ich schnell vorbeikommen? War das ist nett. Ja, super. Dann bis gleich. Danke. Tschüss. So, wir sind jetzt da bei der Salzburger G und die von Peter treffen. Der Peter ist der Softwareentwickler von der myflexbox und was der uns jetzt erzählt, bin ich richtig gespannt. Du bist ja der Softwareentwickler von der myflexbox, ist das genau. richtig? Ja genau. Das heißt, du hast der Kisten da richtig Leben eingehaucht. Wie darf man das vorstellen? Also wir haben vor zwei Jahren angefangen mit dieser Idee, ein intelligentes Schließfachsystem zu bauen. Haben da schon bestehende Marktsysteme evaluiert, aber sind schnell zum so Schluss gekommen, dass wir eben selbst das entwickeln wollen, weil dann sind wir recht flexibel in der Entwicklung, können wir wirklich effizient an den Markt reagieren. Das heißt, ich habe die Software selber entwickelt, also das, was in der Box drin ist. Und was macht die Software mit der Flexbox? Was ist da besonders? Uns ist wichtig, dass wir die Software selbst entwickelt haben, weil wir so ein, einfach, so ein einfaches System für den Kunden wie möglich schaffen wollten. Also wir haben quasi die komplette Kontrolle drauf in unserer Software, wer wo ein Fach aufmachen kann und wer wo was einlagern kann. Also wie die Software jetzt ungefähr funktioniert, wissen wir ja, aber was ja auch noch interessant ist, ist die Box an sich, also die Hardware. Und wer macht das bei ENG? Da kann ich den kleinen Bernhard vorstellen. Wow, super, cool, danke. Ja, Berni, vielen Dank, dass du dir da die Zeit nimmst und mir den Locker sagst, also die Hardware davon. Was ist jetzt an der Hardware so besonders, beziehungsweise welche Herausforderungen habt ihr da? Es gibt mehr Herausforderungen, als man glaubt. Also der Hund liegt dann meistens im Detail. Und natürlich ist das Gerät gespickt mit, mit Technik, vor allem das Benutzerterminal, wie man es da jetzt eh schon sehen, wie es offen ist, ähm, ist jetzt sehr kompakt zusammengeräumt, alles aber doch sehr viel drinnen. Ähm, wir haben jetzt von einer Notstromversorgung, ähm, wir, ähm, Strom wir Tag. Das heißt, auch, selbst wenn die Netzspannung zusammenbricht, haben wir ähm, mehrere Stunden noch äh, aufrechte Stromversorgung. Okay. Da ist das Herzstück, das ist der Computer, da laufen alle Fächer zusammen, also die Steuerung der ganzen Schließfächer läuft da zusammen, wir haben da eine Datenübertragung mittels SIM-Karten, das heißt, wir brauchen jetzt nicht einmal ein LAN-Kabel, sondern wir fahren alles über das GSM-Netzwerk, was die Datenübertragung betrifft, okay. Klimatisierung, Heizung, Lüftung, also dass immer ausreichend trockene Luft im Innenraum drinnen ist. Und wir haben jetzt da natürlich das Benutzerterminal. da haben wir auch ein paar Sensoren. Wir haben einerseits den Scanner, der für den Kunden natürlich wichtig ist, um äh, seine QR-Codes einzuscannen. Wie lange dauert das, bis eine MyFlexbook steht, von den Tagen ungefähr? Fürs das Fundament ähm, eine gute Woche brauchen, okay. äh, die Montage passiert dann in einem Tag. Wahnsinn! Und den darauf folgenden Tag wird dann die Beklebung gemacht und der Stromanschluss ist eben parallel mit dem Fundament dem herzustellen und ähm, dann kannst du sagen, bist in zwei Wochen hast du eine Box stehen. Was mich aber jetzt noch interessieren würde, wie seid es eigentlich auf die Idee gekommen, die Salzburger geht, dass ich sag's, wir machen einmal Flexbox? Naja, die Idee ist natürlich ähm, gereift, sagen wir jetzt einmal. Es war nicht von vornherein klar, in was für Richtung dass wir gehen ja. wollen. Aber es ist schon klar, wenn man sich den Paketmarkt anschaut, ähm, dass da ein unheimliches Potenzial da ist und auf beiden Seiten, bei den Paketzustellern und bei dem Endkunden, der das Paket dann in Empfang nimmt, ähm, nicht alles zur Zufriedenheit läuft. Und dass da Systeme, alternative Systeme für die Zukunft ähm, wichtig sind. Und die MyFlexbox ist ein Baustein für diese Paketzustellung. Nur wir sehen uns nicht als reine Paketübergabestation, sondern wir sehen uns als gesamte Übergabestation, wo man für für Privatkunden, für ähm, Geschäftstreibende in der, in der Region eine Möglichkeit schaffen, Übergaben, kontaktlose Übergaben zu organisieren. Was mich extrem interessieren würde, wie ist die Idee entstanden? Könntest du mal vielleicht auch jemanden nennen, der mir das beantworten kann? Ja, ist lustig. Die Idee ist ja gereift und ich glaube ja. ursprünglich, der ganz erste Gedanke ist aus einer Innovation Challenge heraus entstanden. Cool. Aber wie das genau war, das kann eigentlich sicher der Johnny äh, Jonathan Grothaus besser er erklären, weil der war wirklich von der Geburtsstunde dabei. Und, und der kann da, da sicher genauer Bescheid geben, wie das da damals gelaufen ist. Mast, du kennst mir sagen, wo der sitzt, weil dann würde ich schauen, ob er vielleicht Zeit hat für mich. Ja, passt. Schauen wir mal zusammen. Super, danke. Du bist auch Teammitglied von der MyFlexbox, wurde ja, mir gesagt. Und du kannst mir die Frage beantworten, wie seid es eigentlich auf diese grandiose Idee gekommen, in der Salzburger G eine MyFlexbox zu entwickeln? Ursprünglich hat es damit angefangen, dass einer unserer IT-Leiter das Problem hatte, dass er Geräte austauschen muss, Laptops und Handys, mhm. und dafür einfach eine Lösung brauchte, die flexibel genug ist, dass er das Ortsamt unabhängig tauschen kann. Und ist damit eben mit dem Thema Smart Locker gekommen. Wir haben das ganze Thema dann in die Innovation Challenge mit eingegeben und haben dort eben dann das Thema weiterentwickelt und haben uns eben ganz, ganz viele Use Cases angeschaut und geschaut, gibt es hier wirklich ein Kundenbedürfnis, was es zu lösen gibt oder ein Problem und auch, ob die einzelnen Use Cases auch wirklich rentabel sind. Also das heißt, ist jetzt eigentlich immer an den Kunden gegangen und habe es immer den Kunden gefragt, was möchtest du? Was brauchst du, welches Problem hast du und was könnten wir dir als Lösung anbieten? Also beim Design Thinking ist es eben so, da soll einfach der Kunde im Fokus stehen und einfach das Problem des Kunden. Und das läuft dann eben so ab, dass man am Anfang eben das Thema Problem verstehen hat, was ganz, ganz wichtig ist. Hier hat man eben den Startpunkt, dass man sagt, okay. Wir haben jetzt eine Idee, das ist das Thema, hey, wir haben jetzt Smart Locker, was kann man damit machen? Und dann geht man eben raus und redet ganz, ganz viel mit den Kunden. Und währenddessen habe ich aber immer den Kunden mit einbezogen. Das heißt, ich habe immer wieder den Kunden befragt, geht es in die richtige Richtung oder nicht? Das ist das eigentlich super Coole an der Methode, dadurch, dass man sich von der Idee löst und sagt, man hat einen Kunden, muss man seine Idee nicht mehr ständig verteidigen und man macht es sich eigentlich leichter, weil man einfach ständig nur zum Kunden geht und sagt, hey Kunde, entspricht das dem, was du wolltest? Kunde ist das die richtige Richtung und man stellt wirklich immer konsequent den Kunden im Fokus, was natürlich mehr Aufwand ist, weil man einfach sehr, sehr viele Kundengespräche führen muss und einfach auch sehr oft dann herausfindet, oh, war doch das Falsche. Ja. Und darum ist es auch so, dass das kein Prozess ist, der linear durchläuft, ja. sondern ab und zu merkt man hier, ah, hm, doch die falsche Idee. Und man oh, muss ja. tatsächlich hierhin zurückgehen. Ja. Oder man muss auf einmal, merkt man hier, oh, das war hier leider eine falsche Lösung. Wir müssen hier zurückgehen. Und darum versuchen wir es wirklich ganz, ganz nah am Kunden zu entwickeln und einfach zu schauen, dass wir den Kunden das, was er als Problem hat, wirklich bestmöglich lösen. Und das nennt man auch schlussendlich agile Arbeitsmethode. Genau, das ist eine der agilen ja. Arbeitsmethoden, die wir verwenden, die jetzt gerade in der Entwicklung von Produkten ganz, ganz wichtig ist. Es sind wieder so viele Sätze gefallen, beziehungsweise Keywords wie UI, UX-Design, wo ich mich gar nicht auskenne, was mich aber jetzt extrem interessiert. Jonathan, kennst du mal jemanden nennen, der was mir das jetzt ein bisschen genauer bringt, genau was heißt UI, UX-Design, was ist das bei der Flexbox? Ja, das ist ein super Thema und auch ganz ganz spannend. Da haben wir sogar eine Expertin an Bord, das ist die Karina, ah, cool. die kann dir alles darüber erzählen, was du wissen willst. Cool. Wir haben jetzt auch bald einen Workshop zum Thema UI UX Design und Mockups und da hat die Karina bestimmt mal Zeit. Mal cool, der wird da dabei sein. Klar, gerne. Ja, super, perfekt. Wir haben jetzt da bei diesem Workshop viel über Mockups gesprochen und haben glaube ich ein paar Sachen hier an die Wände geklebt bekommen. Könntest du mal ganz kurz erklären, was ist jetzt ein Mockup? Ein Mockup ist für uns oft der erste Schritt, wenn wir eine neue Funktion umsetzen wollen, fangen wir nicht sofort mit der technischen Umsetzung an, sondern wir wollen uns halt zuerst mal möglichst grob und dann immer detaillierter überlegen, wie sehen denn die Benutzeroberflächen aus, welche Elemente gibt es, welche Abläufe gibt es und ähm, wie können wir dann den Prozess so gestalten, dass zum Schluss der, der Benutzer möglichst ähm, reibungsfrei und positiv dann mit der Software interagieren kann. Okay, also das heißt, man visualisiert sozusagen mal das Startbildschirm bzw. den Screen von der MyFlexbox, dass man sich das einfach mal vorstellen kann, oder? wie das dann schlussendlich ausschaut. Genau, also zum Schluss, ähm, wenn der ganze Mockup-Prozess fertig ist, haben wir eigentlich dann schon fast digitale Mockups, die dann schon wirklich so aussehen sollen, wie das fertige Produkt dann aussieht. Und mhm. das können wir dann auch oft noch, äh, bevor wir das überhaupt noch umgesetzt haben, können wir das schon äh, Kunden zeigen, um Feedback zu sammeln, weil es halt oft so ist, man versucht so wirklich alle Probleme und Missverständnisse im Vorhinein schon mal voraus äh, anzunehmen, aber manchmal, es hat doch jeder so einen ganz anderen Zugang zur Software und da kommt dann doch immer irgendwie überraschendes Feedback, wenn man das halt dann einholt. Und ich glaube, das ist auch dein Job, oder? Also du bist ja UI-UX-Designerin, habe ich heute gehört und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe das halt zum ersten Mal gehört, diesen Job, also das war ganz neu für mich. Vielleicht könntest du es mir nochmal noch mal ganz kurz erklären, was ist ein UI-UX-Designer? Grundsätzlich steht UI für die User Interfaces, also für die Benutzeroberfläche, die man designt, und UX für die User Experience, die man designt. Und da geht es halt darum, dass man sich, wenn man eben eine neue Funktion umsetzt, überlegt, wie kann man das so gestalten, dass die Experience, die der Kunde hat, also wenn der mit dem Produkt interagiert, dass es möglichst positiv ist für ihn, dass es möglichst reibungslos abläuft. Und das fängt eben damit an, dass man die Benutzeroberfläche optisch ansprechend designt, dass man halt einfach gern mit dem Produkt arbeitet, aber auch möglichst ähm, so, dass zum Beispiel die wichtigste Schaltfläche, die wichtigste Funktion, dass du die halt am einfachsten findest und nicht irgendwo versteckst. Was sagst denn du, Karina? was ist jetzt genau die Herausforderung oder was ist jetzt das spezielle ähm, UI-UX-Design bei der MyFlexbox? Ja, bei einem Flexbox im Vergleich zu anderen Softwareprojekten ist halt das Spannende, dass wir da eben nicht nur die Software haben, mit der der Benutzer interagiert, sondern da gibt es eben auch die Box, die im echten Leben dasteht, also die Hardware und der Kunde steht vor der Box, berührt die Benutzeroberfläche, da läuft die Software und das interagiert dann mit der Hardware und das wirft natürlich auch ganz neue Fragestellungen auf, die man sonst normalerweise nicht hat. Also wie reagieren wir darauf, wenn sich jetzt wegen einem technischen Gebrechen ein Fach nicht öffnen kann zum Beispiel oder es ist kein passendes Fach in der Größe frei und das muss halt alles dann die Software auch wieder abfangen und den Benutzer abholen. Und das ist halt super interessant. Ja, hallo. Hallo. Bist du der Felix? Ja. Ich habe gehört, du bist für die Kunden zuständig bei der MyFlexbox. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ja, sehr gut. Deine Kollegen haben erzählt, wie wichtig, das der Kunde für die MyFlexbox ist. Und mhm. du bist ja für das Thema Kunde zuständig. Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Also es gibt verschiedene Kunden. Wir haben zum einen natürlich die Kunden, die in die Box einlagern. Also das wäre in dem Fall beispielsweise DPD oder auch Logo X oder Hello Counter, wie sie alle heißen, also das sind schon ein paar geworden in den letzten Monaten. Ähm, dann haben wir natürlich die Kunden, die die Pakete abholen. Ähm, mit denen haben wir am meisten oder mehr zu tun, weil da kann immer mal eine Frage auftauchen. Ähm, und natürlich ist auch dann das, Schnitt, das Schnittstellenmanagement zwischen unserem Endkunden und dementsprechend dann ähm, Hinterlegungskunden sozusagen, mhm. ähm, ähm, ist dann eben auch wichtig, dass man, das, dass man das tut. Aber es gibt eben auch, und das ist ähm, das ist jetzt in, letzten, in den letzten zwei Monaten erst dazu gekommen, dass wir ähm, auch Händler versuchen ähm, anzuborden, also mhm. dass sie die MyFlexbox nutzen können. Und wie viele bzw. welche Händler habt ihr schon? Also wir haben tatsächlich jetzt ähm, vier neue Händler anborden können. Ja. Ähm, zufällig gerade äh, hier das offen, weil ich vorher was geschaut habe, also ähm, wir haben zum Beispiel hier Diplomarbeitsbindungen, äh, das ist eine, ein Unternehmen aus Wien, ähm, die sind lokal aktiv, die tun ähm, die, äh, die binden Diplomarbeiten für Studenten mhm. und auch mit der MyFlexBox können sie ihre Öffnungszeiten quasi nach hinten raus verlängern, was für diese praktisch ist und auch für Studenten natürlich besser. Ähm, ja, dann haben wir zum Beispiel hier, ähm, kann man Tintenpatronen ähm, sich neu befüllen lassen, in die Box tun und so weiter. Also, das sind die, die wir aktuell haben. Wow, das klingt sehr interessant und auch extrem ähm, vielseitig, die MyFlexBox. Ja. Aber woher nimmt man da die Erfahrung? Mhm. Also ich habe vorher von den Großen geredet, ich war tatsächlich siebeneinhalb Jahre bei Amazon tätig und Amazon ist, wie die meisten wahrscheinlich bestätigen können, ein sehr kundenorientiertes Unternehmen. Und in diesen siebeneinhalb Jahren habe ich, hab ich sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen aus verschiedenen Aspekten. Also ich habe tatsächlich ganz unten angefangen. Ich hab 2012 habe ich im, im Customer Service in Kapstadt, in Südafrika, ich angefangen zu arbeiten. Ich ähm, habe wirklich Telefonanrufe gemacht, ich habe E-Mails bearbeitet und bin so in diese ganze Materie reingekommen. Was ist eigentlich ein Problem oder was ist ein Problem für einen Kunden? Und in dem Fall ist es dann natürlich, ähm, natürlich wichtig, dass man, ähm, dass man dieses, dieses Problem auch wirklich versteht. Ja? Und das ist etwas, was man bei Amazon wirklich in die Tiefe gehend lernt. Okay. Und was mich aber jetzt natürlich jetzt noch interessieren würde, wir haben jetzt sehr viel über den Kunden gesprochen, aber nichtsdestotrotz wissen wir jetzt alle oder habe ich schon mitbekommen, dass der MyFlexBox hier was Technisches ist. Mhm. Ich habe es von der Software und mich würde wirklich nochmal interessieren, wie die Software genau ausschaut. Also, wie wird die programmiert? Ähm, was glaubst du, muss ich da noch mal zum Beta gehen? Oder wer kann mir das dann noch mal genau zeigen? Ja, also auf jeden Fall. Der Peter ist auf jeden Fall die richtige Person dafür. Ich glaube, den Weg war ich mittlerweile eh schon, wo ich zum Peter hinfinde. Super. Vielen lieben Dank, Felix, für deine Zeit Eben und für so. den Input. Und weiterhin viel Erfolg mit der Flexbox. Bis bald. Danke, Super. tschüss. Ciao. Hallo Peter, schön, dass wir uns wiedersehen. Ich darf da heute so ein bisschen über die Schütter schauen, wie du denn die Software programmierst. Und mhm. ich muss sagen, das schaut alles sehr beeindruckend aus. Ich verstehe gar nichts. Und ähm, ich glaube, verstehen ist da das richtige Stichwort, weil ähm, es programmiert sie in einer eigenen Sprache, oder? Es ist richtig. Genau, also wir haben äh, unsere Entwicklungsplattform äh, mit Java. Mhm. Ich kann nur zum Beispiel Herz sagen, wir haben die Möglichkeit, dass man zum Beispiel Schließfachanlagen simuliert, dass man es gut testen kann, dass man wirklich garantieren kann, dass es einfach und wirklich fehlerfrei funktionieren. Mhm. Das heißt, du schreibst da auf den rechten Bildschirm, schreibst du besondere Zeichen rein, also diese Programmiersprache und auf dem linken genau. Bildschirm siehst du dann, wie sich das verändert. Man kann sich das so vorstellen wie Rezepte okay. quasi und der Computer liest quasi so ein Rezept, also was ein Programmcode ist okay. und äh, interpretiert die Schritt für Schrittweise und führt das dann aus. Ja, das klingt sehr interessant, aber auch kompliziert. Was ist denn ein Framework? Also ein Framework ist ein Rahmenwerk, was uns Entwickler enorm unter die Arme greift und schon fertige Funktionen, so wie Libraries äh, zur Verfügung stellt, wo man wo man aufbauen kann drauf. Und was sehe ich da jetzt auf dem rechten Bildschirm, das was so gelb ist? Das ist äh, Java-Quellcode, den wir so verwenden, damit die Box im Endeffekt dann aufmacht, uns aufmachen soll und mhm. dann den Kunden das Backel äh, aushändigen soll, es soll. Okay. Und wo wird dann das Ganze gespeichert? Äh, gespeichert wird das Ganze in der Microsoft Azure Cloud. Okay. Ich habe da einen Kontakt, den kannst du äh, äh, anrufen. Der wird da äh, gern über Microsoft-Asia eh mehr erzählen. Okay, dann werde ich das gleich machen. Ja, grüß Gott, Herr Mayer. Vielen Dank, dass Sie seitens Microsoft sich äh, hier die Zeit nehmen für meine Fragen. Ich bin total gespannt aufgrund von dessen, was die Salzburger G die myFlexbox gebaut hat, wurde uns schon genannt bzw. wurde mir schon genannt, dass dann natürlich im Hintergrund die Cloud eine sehr große Rolle spielt. Microsoft operiert mehrere Cloud-Services. Also das eine ist mal und das wahrscheinlich das bekannteste Microsoft Office 365 oder Microsoft 365, also unsere Productivity-Plattform, die wahrscheinlich so ziemlich jeder im täglichen Gebrauch hat. Was wir jetzt erwähnen, ist Microsoft Azure. Microsoft Azure hat eine Kombination aus über 200 Cloud-Services und Produkten. Wir nennen es eben sehr gerne äh, den Computer der Welt. Und Microsoft Azure hat wirklich eine Cloud-Plattform, die in über 140 Ländern dieser Erde mittlerweile verfügbar ist ähm, und eine der höchsten Maßnahmen an Sicherheit und Zertifizierungen auch bietet und deswegen auch eine sehr beliebte Plattform, um dann eben neue Produkte und neue Lösungen darauf aufzusetzen. Was sieht jetzt bei Ihnen im Hintergrund eine Baustelle. Ich gehe davon aus, es ist das neue Datencenter für Österreich, was da erbaut wird. Was heißt denn das schlussendlich für den Österreicher oder für die Österreicherin, dass jetzt da von Microsoft das Datencenter von der Cloud in Österreich ab sofort dann sein wird? Eine Cloud-Region heißt bei uns immer das sind drei Rechenzentren-Standorte, die hochredundant miteinander verbunden sind, um eben auch den höchsten Maß an Verfügbarkeit und Sicherheit zu bieten. Aber was ist jetzt aktuell mit unseren Daten? Wo werden die bis dahin gespeichert? Weil jetzt sind sie noch nicht in Österreich. Das Thema Datenspeicherung, das Thema Datenverarbeitung ist natürlich ein sehr zentrales Thema. Auch wie gesagt, Datenschutzgrundverordnung ist für uns die Maßgabe aller Dinge und wo die Daten konkret gespeichert werden ist in der jeweiligen Vereinbarung mit unseren Kunden zu treffen und danach richten wir uns dann auch. Also wie sicher ist denn nun unsere Datenspeicherung beziehungsweise wie sicher ist es bei Microsoft? Also ich mache vielleicht dann ein paar Datenpunkten fest und, und gebe Ihnen dann ein paar Eindrücke, weil das Thema äh, ist ein, ein sehr wichtiges, ein sehr zentrales, wie ich vorher schon gesagt habe, auf Datenschutzgrundverordnung, aber das andere Thema ist natürlich äh, Cyberkriminalität, äh, die leider im Zunehmen ist und die wir natürlich auch entsprechend äh, beachten müssen. Und deswegen, also Microsoft investiert hier ja jährlich eine Milliarde Euro in den Ausbau der Cyber Maßnahmen. Also das ist schon mal eine große Zahl, die sich jetzt wohl ein normales österreichisches Unternehmen so nicht leisten könnte. Und deswegen hier natürlich äh, partizipiert davon. Wir beschäftigen auch über 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren cybersecurity Defense Centern um Bedrohungen entsprechend frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, dass eben dann auch gar nicht erst transportiert und um vielleicht noch einmal eine noch größere Zahl drauf zu nehmen. Wir analysieren ähm, jeden Tag über, über eine Billion an Datenpunkten, also wirklich Billionen, also wenn ich nicht mehr von Milliarden sich doch die größere Größenordnung um zu analysieren, wo gibt es denn Bedrohungspunkte, wo häufen sich Angriffe auf einen Server, auf ein Rechenzentrum bei unseren Kunden, um hier eben auch Maßnahmen ergreifen zu können und eben dieses sehr wichtige Thema äh, der sicheren Datenspeicherung ähm, ja, am Ende des Tages auch, auch gut umsetzen zu können. So, die wie hat es dir denn gefallen von uns heute? Ja, wahnsinnig. Also ich habe so viel gelernt und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte mir nie gedacht, dass hinter so einer Box so viel Technik steht, so viel Wissen. Also richtig, richtig lässig. Also Wahnsinn. Bin total begeistert. Ja, es gefällt mir sehr. Ja, also Schön, richtig, richtig, richtig Tag. cool. Aber Lukas, die habe ich jetzt im Team noch gar nicht gesehen. Was machst du jetzt eigentlich bei der Flexbox? Ja, ich bin der Head of Partnerships und Sales. Mhm. Und das heißt im Grunde, dass ich schaue, dass unsere stationären Händler, dass unser E-Commerce und dass auch die Paketdienstleister, also alle unsere Partner, gute Produkte von uns kriegen, dass wir gute Partnerschaften haben. Und das läuft momentan sehr, sehr gut. Und natürlich geht es auch darum, dass wir in ganz Österreich neue Standortpartner gewinnen. Und wie zum Beispiel, wenn man Wohnbauträger ist, dann sind wir eine super Lösung, also eine City-Lösung für die Wohnbauträger. Und aktuell sind wir da wirklich schon in ganz Österreich unterwegs. Wir sind in Wien, wir sind in Klagenfurt, wir gehen nach Graz, wir sind in Linz schon. Wir sind in Innsbruck jetzt dann Bald Und ja, wir haben da eine gute Mannschaft dahinter und wir haben wirklich sehr gutes Feedback von unseren Partnern und sind da sehr glücklich drüber, weil wir sind wirklich Partnerschaften sind und nicht nur Kunden. Das ist eben der große Unterschied mit einer innovativen Lösung, die wirklich gebraucht wird. Sagen sind wir da aktuell total am Zahn der Zeit. Ja. Und ich muss dir echt sagen, das nächste Mal, wenn ich mal Flexbox benutzt, denke ich nicht nur an die Box an sich, sondern natürlich an die ganze Technik, was dahinter ist. Und dementsprechend weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, viele Standorte natürlich. Und ja, ich wünsche Ihnen nur alles Gute bis dahin und vielleicht sieht man sie mal wieder.